Weit, weit von hier, dort, wo die Schwalben hinfliegen, wenn es Winter wird, lebte einst ein König. Er hatte elf Söhne und eine Tochter, Elisa. Seine Frau aber war vor sieben Jahren gestorben. Kommt her, kommt her, kommt schnell zu mir. Ein jeder spielt ein anderes Tier. Ein Kätzchen, du, ein Hündchen, du. Ich bin der Esel, der Esel. Und ich, das Schwein, ich bin ein Pferd, ich drauf. bin der Hund. und ich der Kater, ich bin seht ihr, der, der stolze Hahn, das sieht man gleich an meinem Kamm. Ich ich ich den Kamm. Ja, die Kinder hatten es wirklich gut, doch es sollte nicht immer so bleiben. Und so seid ihr von nun an Mann und Frau, liebet einander und seid gut zu euren zwölf unmündigen Kindern. kehrt der König mit seiner neuen Frau zurück. Stein geht es geschwind. und zählt nicht an und zählt nicht auf Pferdchen lauf Pferdchen lauf! Hü -hü, Pferdchen lauf Ja wir sind schnell und ohne uns geht nichts von der Stelle Wir, wir sind, sind nicht einer, wir sind hier gemeinsam kommen wir ans Ziel Das sind meine lieben Kinder. Kinder, ich bringe euch eure neue Mutter. Also begrüßt sie. Guten Tag, Frau Königin. Also sprecht mir nach. Guten Tag, Mama. Guten Tag, Frau Königin. Das ist mein ältester Sohn, Christian. Das ist Klaus. Das sind die Zwillinge Hans und Knut. Das ist Hermann. Das sind nochmal Zwillinge Otto und... Ferdinand. Und, und das sind... ...Justin, Johann und August. Diesmal sind es Drillinge. Und der kleine Teddy ist mein Jüngster... Dieter. Und nun, meine Tochter, Elisa, sie hat ihren Brüdern, die verstorbene Mutter ersetzt. Elisa, Elisa, Elisa. seid nicht traurig, Brüder, bestimmt wird sie uns gern haben. Vielleicht muss sie sich ja. erst gewöhnen an so viele Kinder. Und an so wilde Lisa hatte bisher die verstorbene Mutter ersetzt. Und dazu gehörte auch, dass sie ihren Brüdern jeden Abend ein Schlaflied sang. Den Text dazu dachte sie sich selbst aus. Man hatte ja am Tage so viel Schönes erlebt, was sich abends in ein Lied verwandeln ließ. dumme Elisa. Ganz bestimmt wird uns die neue junge Königin sehr bald gern haben. Doch die junge neue Königin wollte Elisa und ihre Brüder gar nicht gern haben. Sie war eine böse Stiefmutter und dazu noch eine Zauberin. Bodenstraße, dumm wie du. Wie du. Und du? Setz dich dem Mädchen auf die Stirn. Soll es hässlich werden wie die Nacht. Genauso hässlich wie du. Und du? Meine Liebste? Setz dich ihr aufs Herz. Soll des Mädchens Herz hart werden wie Stein. So hart wie dein. Setz dich ihr auf den Kopf. Setz dich ihr auf die Stirn. Setz dich ihr aufs Herz. Teufel, hilf mir! Mein Zauber hat keine Macht über das Mädchen. Es ist zu gut für meine Kröten. Zu unschuldig. Sonst hätten sie sich niemals in Rosen verwandelt. Na schön. Wollen doch mal sehen, ob dich dein eigener Vater erkennt. Ob dich deine eigenen Brüder erkennen? Wollen doch mal sehen. Dein Gesicht werde hässlich und schmutzig, das Haar schwarz. Dein Gesicht werde hässlich und schmutzig, das Haar schwarz. Ah! Oh. Teufel helf mir, mein Zauber hat keine Macht über sie. Sonst hätten sie sich nicht in Schwäne verwandelt. Oh. Fliegt hinaus und ernährt euch selbst hinaus! Oh. Hinaus! Hinaus! Hinaus! Weg! Oh. Ah. Wo sind denn die Kinder? Wieso kommen Sie so spät zum Frühstückchen? Da sind sie. Beruhigt euch, Teuerster. Oh, verzeiht bitte, dass ich mich verspätet habe, lieber Vater. Wo sind meine Brüder? B Brüder? Ja. Was denn für Brüder? Oh. Wer hat dich hier reingelassen, du Schmutzfink? Schmutzfink? Papa, ich bin doch deine Tochter. Deine Elisa! Erkennst du mich denn gar nicht? Meine Elisa, Papa! So eine Unverschämtheit! Dieser Schmutzfink nennt sich Elisa! Augenblicklich jagt sie vom Hof! Ich will sie nicht länger sehen! Lass die Hunde los! Lass sofort die Hunde auf sie los! Raus, raus, raus, raus! Was tut ihr? Bin doch ich eure Lisa. Wir waren doch immer gute Freunde. Hab Dank, ihr Schwäbchen. Ihr habt mich erkannt, wenigstens ihr. Lebt wohl, meine Spielgefährten. Lebt wohl, ihr Schwäbchen. Schreck, bin ich das etwa? Die ganze Nacht träumte Elisa von ihren Brüdern. Sie betrachteten sich gemeinsam ihr wunderschönes Bilderbuch, das das halbe Königreich gekostet hatte. Aber im Traum wurden die Bilder lebendig. Sie traten aus dem Buch heraus. Und erst wenn eine Seite umgeblättert wurde, sprangen sie wieder an ihren Platz. So gab es kein Durcheinander. Guten Tag, mein Mädelchen. Oh, guten Tag, liebe Frau. Was machst du denn hier in dieser Gegend? Ich habe mich verirrt. Ei, ei, ei, ei, ei, ich suche ei, ei. schon seit zwei Tagen meine Brüder. Brüder? Ja. Haben Sie nicht zufällig elf Prinzen durch den Wald reiten sehen? Nein, hier ist niemand vorbeigekommen. Doch gestern, um die Mittagszeit, da sah ich elf wunderschöne Späne. Die hatten goldene Kronen auf dem Kopf und sind den Fluss hinuntergeschwommen. Mit goldenen Kronen? Ja, und ganz plötzlich, da flogen sie auf und entfernten sich in Richtung Meer. Immer weiter und weiter. Und kommen nicht wieder? Das weiß ich nicht, mein Mädelchen. <lacht> Aber du kannst gern mit ins Haus kommen, wärmst dich auf, isst eine Kleinigkeit mit mir und wenn es dir gefällt, bleibst du da so lange wie du willst. <lacht> und so blieb Elisa bei der guten Alten. Jahre vergingen. Wohl tausend und noch tausendmal ging sie zum Meer in der Hoffnung, dass die elf Schwäne mit den goldenen Kronen zurückgeflogen kommen. Wie lange brauchen die Wellen wohl dazu, einen hässlichen Stein so schön zu machen? Ihn so herrlich glatt und so rund zu schleifen? Ich will auch so unermüdlich sein wie ihr. Wellen! Ihr rollenden Bogen! Habt vielen Dank für eure gute Lehre! Da, unser Schloss! Kommt, wir besuchen unsere Schwester. Hey, guck mal, wilde Schwäne. Sind die aber weiß, so weiß wie Schnee. Oh, tötet sie, tötet sie, tötet sie. Für jeden toten Schwan gebe ich Keine Angst, Brüder. Sucht unsere Schwester. Man hat sie auch fortgejagt. Ich sehe etwas. Komm, da unten. Seht ihr sie, Brüder? Da unten zwischen den Bäumen liegt ein Mädchen. Vielleicht ist das unsere Schwester. Ja, du hast recht, das ist sie. Elisa! Hey, Nein, Brüder, das ist nicht Elisa. Unsere Schwester hat hellblondes Haar. Und niemals war sie im Gesicht so schmutzig. Das ist nie und nimmer unsere Schwester, so hässlich wie die ist. Nein, unsere Schwester ist das nicht. Wenn sie es aber doch ist. Sie lächelt so wie Elisa. Aber nein... Sie ist es nicht. Brüder, komm zurück! Sie haben mich nicht erkannt. Und sicher werden Sie mich nie erkennen. Ich habe keine Ähnlichkeit mehr mit der Elisa, an die Sie sich erinnern können. Bleib stehen, Hirsch. Ein Abgrund. Nein, nicht springen, du bist verwundet. wie eben diesen verwundeten Hirsch. Auch ich bin unglücklich. Vielleicht hilfst du auch mir? Oder muss ich fürchten, dass du mich Arme verschlingst? Nein. Ich habe Angst. Ich kann mich nicht entschließen. Brüder, kommt her. Ich bin hier! Hier bin ich! Brüder! Endlich sind wir wieder zusammen. Du bist nicht unsere Schwester. Unsere Schwester würden wir sofort erkennen. Du bist anders. Und wenn du es schwörst, unbekannte Fremde. Wenn ihr mir nicht glaubt. Unsere Schwester bist du nicht. Dann seid ihr auch nicht meine Brüder. Wozu mache ich mir noch Sorgen? Jetzt ist mir alles gleich. Entweder ich zerschille an der Felsenwand oder ich ertrinke im See. Brüder, retten wir sie! Schwester, es ist unsere Schwester, Elisa. Wie ist es. Unsere sie? Elisa. Elisa, ja? Elisa. Ja, Und wer hat gesagt, dass es unsere Schwester ist? Na, Brüder? <lacht> wer hat es gesagt? Sag's doch. Aha. Ihr seid ja richtige Männer geworden. Oh, guten Tag, Christian. Grüß dich, Klaus. Oh, Hans, du bist nicht wiederzuerkennen. Hermann, Knut, grüß dich, Otto. Peter. Oh, du mein kleiner Peter. Wir leben nicht hier, Schwester, sondern jenseits des Meeres in einem fernen Land, einem wunderschönen Land. Wir fliegen vorbei an herrlichen Wolken, die sehen aus wie Burgen und Städte, wie Bilder aus einem Märchenbuch. Einmal nur im Jahr, und zwar am allerlängsten Tag, ist es uns erlaubt, hierher zu kommen. Dann kreisen wir über dem Schloss, in dem wir einmal sehr glücklich waren. Hier kommt es uns vor, als wären Bäume und Büsche, Flüsse und Seen uns nahe verwandt. Hier laufen die wilden Pferde über die Ebene, wie wir es als Kinder gesehen haben. Und die Fischer singen wie früher beim Flicken der Netze die alten Lieder, nach deren Weise wir als Kinder tanzten. Und hier, hier haben wir dich gefunden, liebes Schwesterchen. Doch schon morgen müssen wir Abschied von dir nehmen. Dann fliegen wir wieder über das Meer in das Ferne, so wunderschöne, aber uns fremde Land. Brüder, ich bitte euch, nehmt mich mit. Liebe Brüder, lasst mich bitte nicht allein. Nein, Elisa, das ist völlig unmöglich. Ja, ja, wenn wir ein Schiff hätten oder ein Boot. Richtig, wir haben kein Schiff und kein Boot. Aber wir haben Weidenrinde und ein Netz können wir daraus flechten. Sind unsere Arme nicht stark genug, um unsere Schwester zu tragen, sogar übers Meer? ist aufgewacht! Elisa ist aufgewacht! Elisa, Elisa ist, ist aufgewacht. aufgewacht! Guten Morgen, Elisa! Guten Morgen! Grüß dich! Elisa! Guten Morgen, Elisa! Grüß dich, Christian! Grüß dich, Peter! Grüß euch, Brüder! Grüße Elisa! Wir fliegen als wilde Schwäne, solange die Sonne am Himmel steht. Sobald sie untergegangen ist, erhalten wir unsere menschliche Gestalt wieder. Auf halbem Wege. Mitten im tiefen Meer erhebt sich aus dem Wasser eine einsame winzige Klippe. Darauf verbringen wir die Nacht. Ohne die Klippe würden wir bei Sonnenuntergang unweigerlich ins Meer stürzen, weil wir uns dann wieder in Menschen verwandeln. Löst euch ab, Brüder! letzten Moment, als der letzte Sonnenstrahl ins Meer tauchte, waren sie auf der Klippe gelandet. Meer, meine Brüder wollen schlafen. Himmel, öffne das Fenster und lass den Mond heraussehen. Grüß dich, Mond. Halte wacht, meinen Brüdern und mir. Auch du ruh dich aus Wind. Meine Brüder brauchen morgen deine Kraft. Schlaf, Brüder. Schlaft gut. Ihr seid müde. Für morgen braucht ihr neue Kräfte. Ich werde euren Schlaf gut bewachen, Brüder. Wie einst, als wir noch Kinder waren. Krach! <lacht> Sie sind da! <lacht> Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Zwölf, <lacht> so was, sonst kam sie immer zu elf angeflogen und heute sind es irgendwie mehr. Das liegt an mir Frau Grehe, ich bin die zwölfte. Ah, und wer seid ihr schönes Fräulein? Ich bin ihre Schwester Elisa. Ah. Ich weiß, ich weiß, ich kenne dich schon lange. Hey, na ja, deine Brüder haben von dir erzählt. Also hast du dich wieder angefunden. Ja, zum Glück, Frau Krieg. Ja, sehr gut. Hey, und du, wie ist das mit dir? Verwandelst du dich auch in einen Schwamm? Nein, ich verwandle mich nicht. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Was ist das auch für ein Leben, am Tage ein Vogel und nachts ein Mensch. Am Ende weiß man gar nicht, wie man sich gerade verhalten soll. Naja, ich bin eine Krähe und das bleibe ich für immer. Ach, wenn ich meine lieben Brüder erlösen könnte von dem bösen Zauber, Frau Krähe. Aber ich weiß doch nicht, wie man so etwas macht. Ich weiß es. Allerdings ist das so kompliziert, dass du es sowieso nicht schaffst. Es lohnt sich gar nicht, darüber zu sprechen. <lacht> ich werde alles, alles machen, ja? Und wenn es noch so schwer ist. <lacht> so? Sehr gut. Also dann höre mir gut zu. <lacht> Dass sich da einer erkältet, schrecklich. Hoffentlich hole ich mir bei dem Wetter nicht den Tod. Äh? Sprecht, Sprecht, Frau Krehe, ich bitte euch. Na schön, höre zu. Deine verzauberten Brüder wohnen da drüben an der Küste des Meeres. In einer Höhle. Dicht neben dieser Höhle wachsen eine Menge Brennnesseln. Und, und diese Brennnesseln an der Höhle... Und natürlich auch solche, die auf dem Friedhof wachsen, auf den Gräbern, sind für den Zweck tauglich. Das merke dir als erstes. Mit deinen bloßen Händen. Und wenn sie dir wie Feuer brennen und lauter Blasen haben, musst du diese Brennessen pflücken. Dann zerstampfst ja. du sie, aus den Fasern drehst du Fäden, aus den Fäden fliegst du elf Hemden und wirfst sie über die Elfschwäme. Sobald die Hemden ihre Federn berühren, was ist dann? Ist der Zauber gebrochen. Und nun merke dir zweitens. Von dem Augenblick an, wo du diese Arbeit in Angriff nimmst, bis du sie vollendest. Und wenn Jahre vergehen, darfst du kein einziges Wort sprechen. Schon das erste Wort, das von deinen Lippen kommt, bedeutet Tod für alle deine Brüder. Wirst du standhaft genug sein, an deiner Zunge hängt ihr Leben. Merk dir das besonders gut. <lacht> Das Land, wo ihr wohnt. Oh, wie wunderschön es ist. Nein, Elisa, das sind alles nur Wolkenschlösser. Ist das euer Land? Nein. Auch das sind lauter Wolkenfantasien. Die Boote dort sind nur Nebelschwaden. Jetzt sehe ich es deutlich, Brüder. Das sind keine Wolkengebilde mehr. Das ist euer Land. Ja, das ist das fremde Land, in dem wir jetzt leben. Hier ist deine Schlafkammer. Am Tage fliegen wir weg. Und wenn wir abends zurückkommen, bringen wir dir etwas Gutes zu essen mit. Brüder, ich will alles ertragen, wenn ich euch nur erretten kann. Ich wünsche dir viel Glück, aber merke dir, Schreitet schon wieder an mir vorbei. Mach nichts, Martha. Du bist seine Braut. Im nächsten Monat wird er dich heiraten wie versprochen und du sitzt auf dem Throne. Er geht wie immer auf die Jagd und ich, was bleibt mir übrig, kümmere mich um die Staatsgeschäfte. Was für eine Schönheit, nicht wahr? Eine seltene Schönheit, Bischof. Kann ich nicht sagen, Eure Hoheit. Ein ganz gewöhnliches, niedriges Ding. Ich finde sie hässlich. Wer bist du? Wie bist du hierher geraten, du zauberhaftes Kind? So antworte doch. Hab keine Angst. Wer bist du? Zu allem Unglück ist diese Hergelaufen auch noch taub. Schönes Kind, willst du nicht mit mir kommen? Ich kleide dich in Sand und Seide. Sie ist es nicht wert, dass sie ihr, ihr Beachtung schenkt, eure Majestät. Elisa geht nicht von allein hier weg. Sie ist entführt worden. Wir müssen sie finden, Brüder. Morgen früh, gleich bei Sonnenaufgang, fliegen wir los und suchen sie. Turnier ist verkündet. Der König will im Kampf Hand und Herz der stummen Schönen erobern. Und wenn er wirklich sieht, dann hält ihn nichts davon ab, sie zu seiner Braut zu erklären. Die Schande überlebe ich nicht. Die Braut des Königs. Für jeden im Reich gibt es nur eine Braut. Martha. Hier kannst du dich an deine heimatliche Höhle erinnern. Und da ist auch deine Strickarbeit. Vielleicht wird dir das Freude bereiten. Du schweigst? Aber ich sehe doch, dich bedrückt ein großes Leid. Glaub mir, ich will dein Glück und alles dafür tun. Nimm meinen Segen. Du musst unbedingt siegen und ihn zu Tode blamieren. Dann wird ihn selbst die Stumme verschmähen. Denk immer an die unglückliche Braut, an Martha! Feuer, werde ich verbrennen. Mein Land, mein Reich, Macht und Ehre sind dein. Du schweigst, die ich liebe. Doch dein Schweigen verrät mir, du wirst nicht Nein sagen. Bin ich auch König, so liebe ich doch, wie ein Jüngling. Wenn du mir befiehlst, verbrenne im Feuer, werde ich verbrennen. Mhm. Ruhig, mal уйду, если скажешь, уйди. И бедное сердце мое разобьется в груди. Молчишь, моя радость, мой утренний свет. Но в робком молчании Я höre Antwort, тебе, ich, ich höre Antwort. Du не скажешь мне, sagen скажешь nie sagen нет nie не нет, Nein, нет. Нет. Нет. Не Schептart, как jüngersch, ich liebe, но я люблю себя. Die Jäger schwärmen von dem Mädchen aus der Höhle. Sie sei so schön wie eine Blume. So? Glaubt das ja nicht. Sie hat die Jäger verzaubert. Was? Gnädigste, dafür sprechen sehr viele Anzeichen. Sie ist eine Hexe. wurde des Königs Braut, aber die Sorge um das Schicksal ihrer Brüder verließ sie nicht. Zehn Hemden hatte sie schon gestrickt, es fehlte nur noch das Elfte. Wenn die Fäden nicht reichten, musste Elisa zum Friedhof und nochmal Brennnesseln holen. Wir müssen dem König beweisen, dass diese Dirne eine Hexe ist. Ja, eine Hexe ist sie und das sind ...müssen wir beweisen... ...euer... Oh ja, ...gut... ...euer... Oh ja, oh ja, ...euer ...und sollte sie eine Hexe sein, dann... ...werden wir sie fangen. Ist sie aber keine Hexe? Ist sie aber keine Hexe? Ja, was dann? Beweisen wir es trotzdem! Verstanden! Geh! Und beobachte sie mir! Ich habe Angst zu gehen, aber ich muss es wagen. Nachts, heimlich. ist mir kalt, aber ich habe keine Angst ich wärme mich auf und dann wird es ganz schön warm. Was ist? Warum sitzt du denn? Du fräst wohl auch, ja? Du musst ja selbst helfen. Oh, die Hexe, da kommt sie. Oh, Warte auf, hoch Hochwürden, schnell kommt die Hexe. Die Hexe, Majestät, kommt doch auch schnell, sie ist eine Hexe. Eine Hexe? Könnt ihr sie sehen, Majestät? Sie pflückt Brennnesseln, ohne sich zu verbrennen. Da, an der Grabstätte unseres ehrwürdigen Königs. Seht ihr sie? Es besteht kein Zweifel, eine Hexe. Ich habe eine Menge auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. Ich kenne mich aus. Wir auch. Wir kennen uns auch aus. Ich weiß alles. Schweig. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe dich heute Nacht auf dem Friedhof gesehen. Und du, du bist meine Braut, die zukünftige Königin. Und du, warum stellst du dich taub und stumm? Sprich, rechtfertige dich. Ich werde dir glauben. Ich verstehe. Also dann ist es wahr. Ich kann nicht länger schweigen. Ihr verachtet mich. Ich muss ihm sagen, dass ich unschuldig bin. Du bist gekommen. Du wirst mir alles sagen. Lauft ihr nicht nach, Majestät. Besinnt euch. Sie hat euch verzaubert. Eure Braut ist eine Hexe. Das glaube ich nicht. Hört ihr die Hörner Majestät? Sie rufen zur Ja. Ihr wollt sie doch nicht versäumen. Und wir erlösen die Hexe von ihrer Pein. Das erlaube ich nicht. Sie ist euer Unglück. Den Jagdanzug für seine Majestät. Und für zwei ganze Tage Proviant. Befehl unseres allergnädigsten Königs. Man werfe die verbrecherische, heimtückische, wortbrüchige, königliche Braut in den Kerker. Befehl unseres allergnädigsten Königs. Man soll sie dort an die Wand schmieden, ernähren nur mit Wasser und Brot. Anstelle eines Bettes bereite man ihr ein Lager aus tauferischem Die oh. Befehl unseres allergnädigsten Königs. Und morgen früh, da verbrenne man sie auf dem Scheiterhaufen. So schrat so unser, unser König das, König, das Böse. gelernt, Dankeschön zu sagen. Hm? Hm. Dankeschön. Dankeschön. Sie ist hier, sie ist hier, sie ist hier. Ja, danke. Elisa, sag wenigstens ein Wort, wenn du dich schon nicht sehen lässt. Nun, was ist? Nicht gefunden. Nein, nein, nein, nein. Und ihr? Nein, nein, nein. nicht gefunden. Nicht Auch nicht. Geführt. Hurra! Ich habe sie gefunden. Wo ist sie, Peter? Sag schon. Wir werden sie befreien. Vorwärts, Brüder! Stelle den König sehr klopft. Ruf den König vor Tor. Den König, War Ruhr, der Ruhr, könig Laub. Seine Majestät, der König ist schon seit gestern auf der Jagd. Der König vergnügt sich auf der Jagd. Und der Wieser kommt auf den Scheiterhaufen. geht auf! Schnell. Schnell! Meine Arme verwandeln sich schon in Flügel! es ah. ah, Der junge Herr König vergnügt sich auf der Jagd! Ah, und Teresa kommt auf den Scheiterhauf! Seht mal die Hexe, wie sie vor sich hin rummelt! Nicht mehr lange! Nicht mal ein Gesangbuch hat sie in der Hand. Tod der Zauberin und Hexe! Tod der Zauberin und Hexe! Nun darf ich endlich widersprechen. Ich bin unschuldig. Ich legte ein Gelübde ab, um meine Brüder von einem bösen Zauber zu befreien. Jetzt sind wir wieder vereint. Und nichts kann uns mehr trennen. Das Leid liegt hinter uns. Vor uns nur noch Freude, Liebe und Glück. Ja, viel Trauriges gab es in diesem Märchen. Doch da sich unsere Helden vor nichts fürchteten, mutig gegen das Böse kämpften und einander stets halfen, kam es zu einem guten Ende. Und so, meine Freunde, ist es immer. <lacht> ja, das weiß ich genau. Dazu lebe ich schon zu lang auf dieser Welt. Es gibt nichts, was ich nicht schon gesehen hätte.